Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Drag-and-Drop-Zuordnungsfrage im Moodle-Test hinzufügen können. Wir befinden uns hier schon im Test und auch beim Testinhalt bearbeiten und fügen hier eine neue Frage hinzu. Da wählen wir rechts Drag-and-Drop-Zuordnung aus und fügen sie hinzu. Wir sind nun hier auf der Einstellungsseite der Frage, wo Sie zunächst einen Titel vergeben für die Frage. Das ist in der ersten Regel für Sie gedacht, damit Sie später in Ihrer Fragensammlung die einzelne Frage immer schnell wiederfinden können. Weiterhin geben Sie dann hier im Fragetext Ihre Frage ein und können Sie dann auch hier im Editor nach Wunsch formatieren. Weiterhin geben Sie hier die erreichbare Punktzahl ein. Ich ändere das mal gerne auf 3 und Sie haben auch die Möglichkeit, ein allgemeines Feedback zu verfassen. Nun kommen wir hier schon zu den Antwortmöglichkeiten. Sie sehen, das gibt hier die Möglichkeit des Mischens, dass also, wenn Sie auch auf das Fragezeichen klicken, alles zufällig erscheint. Dann haben wir als erste Frage bzw. als erste Option, das sind immer die Optionen, die links stehen werden, die nicht zu verschieben sind, ähm, nehmen wir da mal Deutschland und dazu passend ist natürlich Berlin. Als zweite Option Frankreich und Paris, sowie als dritte Option Italien und Rom. Das sind also drei Paare, die jeweils zusammenpassen. Es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, noch Leerfelder, die Sie sich erstellen können. Wir speichern dann unsere Eingaben ab und schauen uns das einfach mal an, wie das dann im Test aussieht. Machen wir uns noch ein wenig größer. So würde das in einem Test aussehen. Hier haben wir also unsere Fragen, die Sie angezeigt wurden, und hier unsere Option, die wir dann per Drag and Drop in die jeweilige Position ziehen können. Wir sehen, es ist auch möglich, eine Option von rechts auch mehrfach nach links zu vergeben oder auch die Antworten wieder zurückzuziehen und eine andere auszuwählen. Hier noch der Hinweis, dass Ihre Studierenden bei einer solchen Frage bitte auf einem Laptop oder auf einem PC arbeiten und nicht auf Geräten mit Touchscreen, weil dort durchaus die Möglichkeit besteht, dass die Frage nicht beantwortet werden kann, dass es da Darstellungsprobleme gibt. Ja, das war die Drag-and-Drop-Zuordnungsfrage. Wie Freude beim Nachprobieren.